Hoffnung bedeutet, an die Zukunft zu denken und dabei fröhlich zu werden. Wer hofft, schaut aufrecht nach vorn und vertraut sich dem an, was man noch gar nicht sieht. Dafür braucht es Mut, denn ich muss loslassen und aufhören, mich an Strohhalme zu klammern. Das ist nicht leicht. Die Krise dauert schon so lange. Dinge, die uns Gottes Nähe vermitteln, fallen oft unter sinnvolle, aber eben auch belastende Beschränkungen. Gemeinsam singen, beten, einfach nur feiern, das geht meist nur online oder unter Auflagen. Jedes Mal laufe ich vor ein innerliches Stoppschild, wenn ich Menschen umarmen oder jemanden einfach nur fröhlich anlachen will. Und gleichzeitig fühle ich mich ständig bedrängt. Mach dies möglich, schaffe jenes. Warum hast du das noch nicht getan? Kaum jemand sieht mich oder das, was ich leiste weil wir uns alle so wenig sehen. Das viele Lob und die guten Ideen geraten so schnell aus dem Blick, weil so viel Gewohntes fehlt. Wir sind krisenmüde. Wir vermissen die schönen Dinge, die uns sonst den Alltag versüßen. Aber am meisten vermissen wir einander. Und wenn wir uns einmal sehen können, klart die seelische Wetterlage schlagartig auf. Dann wirkt das wundervolle Wort Hoffnung. Zumindest bei mir. Wie so ein warmer Wind hebt es die Frustwolke an. Blicke wenden sich aufwärts. Augen werden heller. Menschen richten sich gemeinsam auf. Die stumme Verbiesterung löst sich und da ist wieder Leben. Wir wollen nicht erstarren. Auch nicht auftrumpfen wie die trotzigen Schreihälse, sondern aufstehen und Dinge besser machen. Ich kann, will und werde etwas tun. Was? Das wird sich zeigen, aber ich werde nicht untätig sein. Vielleicht ist es lächeln, vielleicht zuhören, gutes Weitersagen, mit anfassen oder mutig meine Stimme erheben oder einfach da sein und mich eben nicht aufregen. All das sind Taten und Schritte auf einem besseren Weg. Lasst uns das tun. Amen.